Ein Kunst-Spaß-Video aus Sophias Medienarchiv, suchmaschinen treffer -Clips zu den Keywords Gulasch, Hut, Panzer, Lizenz, Konzert und Synonyme, denn wir fangen mal direkt mit Gulasch an. Das Wunsch-Keyword von Thorsten gulasch. Hm, null Einträge, da müssen wir ähnliche Synonyme abchecken, um die Trefferquote zu erhöhen. Mit Keywords wie... Fleisch! Fleisch! Fruchtfleisch! Fleisch. <lacht> oh. Mit Fleischeinlage. Sehr gut, das nehmen wir. Voll gut, dass ich schon seit Mai 2012 Veganerin bin. Ein Moment der nicht festgehalten, oder so. Oh oh. Hast du so ein geiles Marco, deine Fleischkamera? Aber davor <lacht> habe ich auch schon mal Fleisch hm? gegessen. Wurde ja, alles dokumentiert. In diesem Kunstfilmchen gibt es nicht viel zu lachen, auch nichts zum Lernen. Da muss jeder selbst für sich entscheiden, wie weiter gucken will. Das also ist bestimmt unscharf später im Fernsehen. Naja, jetzt erstmal die Fleischeinlage. Das ist der Leinwand. Machst du mal wieder, wie ich esse? Klar, gerne, wenn du da oben stehst, um zuzugucken. Aber mach ein bisschen näher dran. Ist da voll ist der Zoom? Ja. Mit Zoom, da geht doch das ganze Licht verloren. Du bist schon, du bist schon absolut Formatfilm. Ich immer noch. Diesen digitalen Campel faszinierend. Da wirkt alles immer so, so hell und freundlich und tageslichtig. Der Hintergrund so gülden. Acrylamid lässt grüßen. Hier beim Selbstversuch. Aber ich verbuche einiges davon als historisch wertvoll, um sich an die guten alten Zeiten zu erinnern. Ich bin voller Steadycam-Artist. Ich zittere kaum. Ups, das war uns, unsteady. Ich war echt erstaunt, was ich da alles gefunden habe. Weißt du das? Zufrieden? Cool. 1995. Das Kind darf selbstständig, nur mit Badehose bekleidet, Kotlets auf einem auf dem Boden stehenden Grill grillen. Ja, lass das Kind mal grillen, die macht das schon. Aber da ist dann schwarz gebrannt. Ehrlich? Und, hat es mir denn geschadet? Na, siehst du siehst, ich habe ja gesagt, die müssten umgedreht werden. Kochen kann ich immer noch nicht. Das spannend. So. <lacht> Weniger als das davor. Wer will das haben? Kannst du bei der Kamera nicht eine Farbmessung einprogrammieren, nee, dass das ein ich das drauf, das, das drauf war. reality sucks. Danke. So, wer will noch Würstchen hier? Echt? Familiengrillfest. Und ich war natürlich auch mit von der Partie. Sieben Jahre zuvor, selber Ort, selber Grill. Das bin ich. Total fachmännisch bei der Sache. Ich war immer total stolz, dass ich das machen durfte. Was grinst du so? Was wollt ihr ein kleines Mädchen überfallen? Das seid ihr bei mir in der falschen Adresse, ihr Würstchen. So viel Würstchen für eine kleine Studentenparty. Jetzt hab ich gerade so einen übelchen Knorpel. Au, ab, Mann! lecker! <lacht> eine Fleischwurst für meinen alten Hund. Aber ich hab noch mehr. Ente Knusblick. Im Ofen, da brüchelt eine Ente. In einer alten Studentenbude mit so einem Mini-Ofen. Frisch ist. Mit seinen Gästen, Familie. Hauptgericht ohne Beilage, in der Hoffnung, dass ich auch... Lust, ich kann lernen, mit einem Drachen zu reden. Das letzte Und Stück. Es dauert Jahre, wenn du auf eigene Faust lernen willst, was ich dir beibringen kann. Und auch Ketchup. Lindau-Bodensee 2012. Genau drei Monate, bevor ich vegan wurde, aß ich meinen letzten mit Käse gespickten Leberkäse. Leberkäse. Wieder zurück in Aachen filmte ich die Fleischtheke auf dem Markt für einen Filmkurs an der RWTH. Brand aktuell, Pult Pork Weihnachten 2019. Was für ein Teil ist das denn vom Fleisch? Ähm, nee, Hals. Muss Hals? Mhm. Schweinehals? Mhm. Nee, Nacken. Muss das Nacken sein oder kann das auch was anderes sein? Und das wird jetzt geimpft mit? Marinade. Mit was denn für einer? Ja, leider hat sich der Pappel gar nicht genug aufgelöst. Was ist das hier? Und der Knoblauch kommt auch noch da rein. Könnt ihr das nicht einfach in der Mitte durchschneiden und dann darüber streichen? Und keine Sorge, ich wurde nicht gezwungen, das zu essen. Für mich gab es veganes geschnetzeltes So. Das war schon. Ja. Jetzt ist fertig. Ich hol mir noch einen veganen Keks. Und machst du das denn mit dem Pinsel? Nee, mit der Hand jetzt. Mit der Hand? Aber du hast doch eben das Defond ausgewechselt. Hast oh, du Hände, Hände gewaschen? Ja, die, genau so. <lacht> okay. die gewaschen. Pulled Pork ist im Ofen. Das ist ja schon ganz schwarz hier. Man sieht nur so aus. Und das nächsten, ist das besagte Soja-Geschnetzelte. Total das gesund ist das, das in ist, ja. Fett und Öl angebraten. Nee, das ist aber hier Gut, nicht. Ja, doch. Jetzt ist. Wird das so Geschnetzeltes jetzt? Ja, pult. Eben gepult, gepult. Also So, so wie Döner. Hey, Döner ist geschnitten. Genau, Döner ist geschnitten. Aber das hier ist ja dann jetzt so weich, so dass das Fleisch quasi von selber auseinander geht. Okay. Normalerweise ist noch ein bisschen, dann fällt das schon richtig auseinander. So, Das ist jetzt nicht ganz so fein, aber es ja, nicht. Zur Abwechslung ein Grillhähnchen, Urlaub Normandie 2004. Okay, das ist jetzt echtes Fleisch. Die Wurst im Hintergrund. 100% Pflanze. Ja, Ja, tut mir leid, Übergang von Hitzeschlieren zu Kopfbedeckungen. Hut, Mütze, Panzer, Lizenz, Kanone. <lacht> Das im Hintergrund bin ich, also das ist total legitim, das bin ich. Und das ist mein kleiner Bruder mit einer schicken Mütze. Und der sieht bei weitem nicht mehr so aus wie da. Diese Mütze habe ich 2009 bei meinen Eltern mitgehen lassen. Die hat man meinem Vater gehört und ich fand die ziemlich cool, warum auch immer. Und drauf? Ja. Ja. Muss ich auch mal selbst filmen, sonst weiß man nie, wer filmt. Aha. Wie findest du meine neue Mütze? Schlittenfahren auf der so vielen Höhe. Studentenmäßig. Schön. Ein Tenorsaxophonist und ein Perkussionist meiner alten Big Band. Und ich sage jetzt mal nicht, wer wer ist. Jeder von denen trägt eine individuelle Kopfbedeckung, die auch genau zum Typ passt, oder? Das ist ein Zuckerhut für die Feuerzangenbowle. Die kaputt, Aber es ist <lacht> Ich wollte es einfach nur drüber Safety First. trafo exkursion Bad Honnef. Es ist schon den ganzen Tag am Schneiden. So tief. Das ist doch ein schönes Wetter, nicht? Das war meine Russenmütze. 1a-Wollmütze, die hält warm. Sind die eigentlich Wann muss denn die Schlaufe sein? Absolventenverkleidung. Die muss schräg nach hinten, seitlich. <lacht> ist das jetzt für Männer oder für Frauen? Uni Sex. <lacht> eigentlich wird ja kein Unterschied mehr. Und ernsthaft äh, gucken, nicht so. Ernsthaft gucken. Blöde voll, bitte. Ach, ne? Nein, du bist kein Wissenschaftler. Friendship. Das hier ist mein neuer Hut, wenn ich keinen Sonnstich kriege. Bio Bauernhof 2013. Und jetzt schauen wir uns mal das Schaf an. Das hat Angst vor mir. Hallo. Will nicht gefilmt werden. Now it's on, now you can make a picture of me. Da hat der nette uh, Austauschstudent yes, ja. nicht den Unterschied zwischen Fotoapparat und Kamera erkannt. Zeig mal. Which one? Which one? Was ist das? Äh, Computerarbeitsplatz, Bildschirm, Bräune und Kleid in Größe XS oder so. Immer diese deutschen Touristen. Ohne Socken in den Sandalen. Ich sollte Model werden, ganz klar. Aber ist auch schon ein paar Jährchen her. Und zum Suchwort Panzer gab es leider wieder nur null Treffer. Wir waren einmal in der Normandie. Da gab es so ein paar Zweite Weltkriegsrelikte. Ich glaube, das hier ist so ein kleiner Panzer. Immerhin etwas. Mit meinem kleinen Bruder davor. Deswegen habe ich die Suche erweitert auf Kanone. Zur Kanone habe ich ein bisschen was gefunden. Ich hoffe, das reicht. Elektro, da steht Elektro drauf. Na klar, jetzt kommt Pippi. Ich ich Hier schießt ja, als ob ihr betrunken wärt! Hier schießt ja, als ob ihr besoffen wärt! Wir sind nicht besoffen, die Rohre sind krumm! Zum Thema Lizenz habe ich echt nichts gefunden. Und das hier sind angeblich 74 Synonyme zur Lizenz. Dieses Wort hat echt viele Zs. Das ist schwer auszusprechen, ohne zu zischen. Tja, was soll ich zur Lizenz finden? James Bond, 007, Goldfinger, die Lizenz zu töten. Oder irgendwelche Programmlizenzen. ja wahnsinn wahnsinn reicht das gilt das ist das okay also ich weiß echt nicht was da jetzt auch von mir erwartet wird bei lizenz fahrlizenz führerschein fahrerlaubnis zulassung hier steht zulassung autolizenz zzz lizenz hat wie Lizenz. Weiter geht's. Kommen wir zum langweiligsten Keyword, nämlich Konzert, mit über 1000 Einträgen. Juhu! Das interessante an diesem Clip ist eigentlich nur die Hippie-Frau da im Vordergrund mit den schönen Tänzen. Das war in Nürnberg, wo ich ein nose brass konzert besuchte und den Trompeter traf. Das hier. Und den Posaunisten. Das ist mein Lieblingspolonist. Ach, das ist aber eine große Freude. Und die Haare gefallen mir. Dankeschön. Wir <lacht> <Das ist machbar. lacht> sind doch nette Kerle, oder? Der arme Kerl, aber mir hat's voll Spaß gemacht. Weil das ist nicht nur eine Blasmusik, das ist auch ein Kabarett. die durchs Handy das gesamte Konzert betrachten. Ja, die sollten meiner Meinung nach zu Hause bleiben und sich das Ganze auf YouTube anschauen, anstatt Eintritt zu zahlen und dann durch ein Telefon vor der Bühne sitzend sich den Abend anzuschauen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Ich bin schuldig. Aber ich glaube Besserung. Ich finde es so blöd, wenn die Leute so drin sitzen. Das ist, mhm. ist irgendwie absurd. Mhm. Und wenn ich ihnen dann vor der Bühne aus zeige, hallo, geht's nur? noch? Oh, dran. Dann filmen sie noch mehr. Lachen mich an weil sie es gar nicht mehr merken heutzutage. Und das finde ich schade. Mir ist, mir ist relativ wurscht. Wer sich rechtfertigen muss, hat schon verloren. Also. Ich nicht, dass ich nicht auch solche Fehler machen würde die ganze Zeit, aber es stört mich bei mir auch. Dass ich verbringe auch viel zu viel Zeit in meinem Telefon und äh, mit meinem Computer. Hiermit habe ich das Thema heimlich Filmen von moselbrass konzerten aufgearbeitet. Der Sinn eines Konzerts ist, ist ein anderer, als dass man, dass man es mitfilmt und dann in schlechter Qualität äh, irgendwo hochlädt, um damit darauf hinzuweisen, dass man selber wo war. Das ist irgendwie ein Blödsinn. Melone. Oh. Ist alle. Oh, oh, oh. Ah, lecker. <lacht> Bei diesem Clip sieht man, wie ich sinnloserweise umblättere. Die Lampe ist ausgegangen. Ich klopf mal drauf, dann geht's wieder an. Und dann ist auch noch mein Mikrofon falsch, aber das äh, das richte ich jetzt und dann hört man mich auch wieder. Ich will das auch nicht künstlich in die Länge ziehen, deswegen hier zum Abschluss noch ein Clip von einem voll schlanken Keyboarder. Äh. Hallo. Allerseits. Allerseits. Hallo und, Ja, viel Spaß. viel Spaß beim Zugucken, beim Zugucken und, und so. Und, und, und, und, ja. Ist doch schon mal alles oh, vorbei. Ja, das, ja. So war, das ja. war's. Das war's. <lacht> Danke sehr.